Kommen wir nun zu einer besonderen Mission. Die Fregatte Bayern ist aktuell im Indopazifikraum pazifikraum unterwegs. Als erstes deutsches Kriegsschiff seit 20 Jahren, um dort für Deutschland und seine Interessen Flagge zu zeigen. Klar, wirtschaftlich eine zentrale Region. 30 Prozent des globalen Warenhandels werden jährlich da durchgeschifft. Umso wichtiger, dass Frieden und Stabilität herrschen. Doch gerade China würde so manche Gebiete dort am liebsten ganz für sich beanspruchen. Regelmäßig kommt es zu Spannungen. Deutschland will mit der Fregattenfahrt auch dagegen ein Signal setzen. Seit August ist die Bayern unterwegs. Im Herbst ging es von Australien über Palau und Guam nach Japan und von dort nach Südkorea. Im Dezember dann folgte die diplomatisch vielleicht heikelste Strecke. Die Fregatte querte das südchinesische Meer auf ihrem Weg nach Singapur. Unsere Kollegin Sandra Razzo ging dort an Bord und reiste gemeinsam mit den Soldatinnen und Soldaten nach Ho Chi Minh-Stadt, in Vietnam. 139 Meter Deutschland, mitten im südchinesischen Meer. Die Fregatte Bayern unterwegs in einer geopolitisch angespannten Region, in der China unverhohlen seine Machtansprüche demonstriert. Der Bordhubschrauber nimmt uns mit auf einen Übungsflug. Theoretisch könnte er zum Beispiel U-Boote aufspüren. Doch bei dieser Mission gilt es, alles zu vermeiden, was als Provokation aufgefasst werden könnte, erzählt einer der beiden Piloten. Speziell für diese Region haben wir hier natürlich eine, eine Landschaft aus mehreren Nationen durch die ganzen Inseln, Inselstaaten, die entsprechende Hoheitsgebiete haben, aber auch eben ihre hoheitlichen Lufträume. Und die gilt es natürlich zu betrachten und zu beobachten unangekündigt bzw. unangemeldet in solche Lufträume einfliegt. Kommandant Thilo Kalski lässt Standards üben. über Bord! Die Mission ist bewusst als Ausbildungsfahrt deklariert. Die Besatzung soll den Spagat schaffen, China nicht provozieren, aber sich gleichzeitig deutlich für die Freiheit der Seewege einsetzen. Die Bayern hat sich an der Kontrolle des Waffenembargos gegen Nordkorea beteiligt und es gab Manöver mit Ländern wie Australien oder Japan. Für uns zeigt es auch nochmal die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit, mit Staaten, mit denen wir nie oder vor Jahrzehnten das letzte Mal zusammengearbeitet äh, haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser, dieser Reise. Sanitätsmeisterin Dominique Berg bei einer Brandübung. Sie hätte sich gewünscht, dass die Fregatte nicht gerade während der Pandemie losgeschickt wird. Auf dieser Fahrt gab es bisher keine Covid-Fälle. Aber der Blick nach Deutschland macht ihr Bauchschmerzen. Ich mit meiner Kompetenz als Notfallsanitäter sitze halt hier in meinem Lazarett und äh, mache jetzt irgendwie... Ähm, weniger als ich kann, also zumindest fühlte sich das so an. Das war schon schwierig tatsächlich, ähm, gerade als man dann mitbekommen hat, irgendwie auf den Intensivstationen oder ähm, in den Rettungswagen, ja, da, da fehlt halt einfach Personal, was gebraucht wird. Fast sieben Monate auf engstem Raum. Das sind die Soldatinnen und Soldaten gewöhnt. Doch bei Social Media warfen ihnen manche eine Spaßreise vor. Und einige politische Beobachter halten die diplomatie der Bayern für viel zu halbherzig, um China wirklich zu beeindrucken. Das trifft die Besatzung. Man verbindet die Bundeswehr und die Soldaten halt eben mit, mit Einsätzen und eben nicht mit einer Ausbildungs- und Präsenzfahrt. Aber das sind Dinge, die wurden entschieden, dass, dass die gemacht werden sollen. Und dann sind wir halt eben Soldat genug zu sagen, gut, dann machen wir das ja, und versuchen auch da unser Bestes zu geben. Auch Vietnam hat Streitigkeiten mit dem mächtigen Nachbarn China. Die Bayern läuft im Hafen von Ho Chi Minh City ein. Ein Novum für ein Kriegsschiff der deutschen Marine. In den Häfen soll transportiert werden, dass Deutschland sich in dieser Region wieder engagieren will. Politisch. Wir sind hier als politisches Asset, als militärpolitisches, aber eben hauptsächlich auch für das Auswärtige Amt unterwegs. Und das ist die Message, die diese Region getragen hat. Wegen Corona? Höflichkeiten über zwei Metallgitter hinweg. Der Besuch der Deutschen, hier durchaus wohlwollend beklatscht. Sollte es aber eine einmalige Stippvisite bleiben, wäre sie wohl ebenso schnell wieder vergessen. In Kasachstan verschärft sich die Lage. Polizei und Armee sollen mit aller Härte gegen die Demonstranten vorgehen. Diese und weitere Nachrichten jetzt mit Susanne Daubner. Präsident Tokayev erteilte den Sicherheitskräften einen Schießbefehl. Er sagte, Terroristen und Banditen seien verantwortlich für die Unruhen der vergangenen Tage. Medien und ausländische Akteure hätten die Proteste angeheizt. Die Unruhen in dem autoritär regierten Land hatten sich an gestiegenen Preisen für Autogas entzündet. Die Demonstranten forderten aber auch den Rücktritt der Regierung und des Präsidenten. Auch der Nachbar Kirgistan schickt jetzt Soldaten. Kasachstan hat den Bündnisfall ausgerufen. Die regionale Militärallianz kommt zur Hilfe. Die mit Abstand meisten Soldaten aber schickt Moskau. Wie selbstverständlich ist es denn auch ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, der verkündet, der zeitweise besetzte Flughafen von Almaty sei wieder unter Kontrolle. Schlangen vor Bankautomaten in der Stadt. Niemand scheint mit einem schnellen Ende der Staatskrise zu rechnen. Überall Spuren von Plünderungen. Auch heute waren Explosionen und Schüsse zu hören. In mehreren Städten wurde erneut friedlich demonstriert. Mancherorts sollen Tausende auf der Straße gewesen sein. Präsident Tokayev spricht von Terror und erteilt Schießbefehl. Ich habe den Sicherheitskräften befohlen, ohne Vorwarnung zu schießen. Wir haben es mit Terroristen und bewaffneten Banditen zu tun. Sie müssen vernichtet werden. Tokayev bedankte sich heute bei Russlands Präsident Putin. Nicht wenige in Kasachstan fürchten um die Unabhängigkeit ihres Landes.